you mm -hmm. Mein Name ist Wende Fries und auf Twitter findet man mich unter Ed Zwitschern und ja, mein Nickname quasi äh, ist Wanderschäfer. Und das mache ich auch vom Beruf. Also ich hatte mir überlegt, äh, ich möchte gerne bei Twitter Videos in Form von einem Tagebuch oder sowas veröffentlichen und ähm, habe dann Crowdfunding zu der ganzen Geschichte gemacht und das ist riesig rumgegangen nach 20 Minuten, war das Projekt durchfinanziert. Ich habe gerade heute äh, ein Video, einen Dankeschön-Video veröffentlicht, äh, wo ich mich für, bei den Unterstützern bedanke. Da habe ich es das erste Mal ausprobiert. Und äh, zwischen der Herde oder bei Wind oder sowas ist es halt nicht immer ganz einfach, mich zu verstehen bei solchen Videos. Und ich finde, das macht halt schon viel aus, dass man es auch einfach klar hört. Und dafür ist so ein richtig super. Ich nutze Twitter dafür, den Leuten zu erzählen, a, dass es noch Wanderschäfer gibt und b, äh, was wir machen und wie Landwirtschaft und Wanderschäferei aussieht. Wenn ich eine Frage habe, äh, die mich beschäftigt, kann ich die direkt stellen und es gibt auch einen Haufen Leute, die darauf antworten. Wenn die Leute sich freuen oder dabei sind oder dann einen schönen Satz dazu schreiben, wenn ich mal einen scheißtag habe und die mich aufmuntern und äh, ja, das ist schön. Also irgendwie auch wenn ich sonst hier relativ einsam bin, äh, äh, habe ich immer noch einen Haufen Leute dabei, die irgendwie äh, mitschauen und äh, nach mir gucken. Als Aussteiger verstehe ich mich absolut nicht. Äh, ich lebe in derselben Welt und äh, ich mache halt andere Sachen. Äh, und das, was ich früher gemacht habe, im IT-Bereich zu arbeiten, das äh, hilft mir jetzt noch ein bisschen auch bei dieser Twitter-Geschichte. Ich kann gut alleine sein ähm, und muss man auch können in dem Beruf. Aber manchmal ist einfach mal Lust, mit jemandem zu reden oder was weiß ich was. Äh, nichts arg Persönliches, aber nur immer Brötchen bestellen oder was weiß ich was, ist halt, reicht halt manchmal nicht. Und dann ist so ein kurzes Gespräch oder was, auch über Twitter, äh, ist schon schön.